Hey Leute, willkommen zum fünften Tutorial. Heute wollen wir die LED und den Lautsprecher gleichzeitig ansteuern, dass sie gleichzeitig blinken und piepsen. Fangen wir erstmal an, indem wir erstmal die Sachen auf das Breadboard stecken. Die LED müssen wir auch wieder merken, wo der positive und das negative Beinchen ist. Stecken wir einfach wieder rein. Dann den Lautsprecher auch. Nun nehmen wir den Widerstand, packen den ins eine Beinchen von der LED und einen irgendeinen anderen Pin. Schon können wir die Kabel nehmen. Halt die Orangen erstmal für positiv. Kann ich ja erkennen an dem Plus, dass das der positive Pin ist. Dann einen positiven Pin von der LED. Dann den negativen Pin. Von dem Widerstand machen wir an die negative Leiste. Dann den negativen Pin von dem Pizzo Speaker machen wir auch an die Leiste. Auch noch an die Leiste machen wir ein weiteres Kabel, was wir nachher mit dem Arduino verbinden. Nun verbinden wir den Arduino und die LED kommt an Pin 4. Und der Lautsprecher, also der kleine Piepser, kommt an Pin 5. Das schwarze Kabel von der Minusstrecke hier kommt an den Ground-Pin. Das ist auch schon der Aufbau. Nur müsstest du sie noch einstecken und danach programmieren. Zum Programmieren öffnen wir erst einmal das Arduino-Programm. Ich habe für euch mal die Schrift vergrößert, weil es dann einfach besser zu sehen ist. Als allererstes, was wir machen müssen, ist die Pins zu definieren, indem wir einfach Variablen definieren. Also das macht man so, man schreibt Integer LED ist gleich 4, da LED am Pin 4 ist. Dann Integer Pieps, weil wir den Piepser ja ansteuern wollen und der ist an Pin 5. Nun sammeln wir im Programm, dass die LED Pin 4 ist und der Piepser Pin 5. Hier ins Void Setup schreiben wir jetzt einfach einmal rein. Pin Mode, dann Klammer auf und dann LED, also Pin 4, Output und Pin Mode Piepser, ne nur Pieps. Komma Output Klammer zu und Semikolon dahinter. Nun in das Void Loop schreiben wir unser Programm erstmal rein. Wir sagen Programm Digital Write dann an den Pin LED also Pin 4, High also Strom drauf geben, dass er an ist und Digital Pieps, hi. Wir sagen dem Programm jetzt, also er soll die LED und den Piepser anschalten. Dann machen wir mit Delay 1000, das sagen wir dem Programm, dass er eine Sekunde warten soll. Dann wir Digital Write LED Low, Digital Write. Pieps, Low und danach wieder Delay, 1000, sodass er wieder eine Sekunde wartet. Der Programmcode in allem ist einfach nur, wir sagen im Arduino, LED ist 4, Pieps ist 5, also Pin Mode 4, Output und Pin Mode 5, Output. Und sagen wir ihm, er soll Pin 4 und Pin 5 Anschalten, eine Sekunde warten und Pin 4 und Pin 5 wieder ausschalten und dann wieder eine Sekunde warten. Nun können wir es direkt schon auf den Arduino drauf spielen. Erst einmal wieder abspeichern. Nun sehen wir es leuchtet und piepst. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann und ciao.